Die wird es letztlich nicht geben und wichtig ist, dass wir einen deutlich stärkeren Ausbau erneuerbarer Energien brauchen, um Klimaschutz wirklich ambitioniert voranzutreiben. Und dafür braucht es auch den entsprechenden Netzausbau, um dieses Gesamtpuzzle letztlich stimmig zusammenzubringen.